Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch das Quest 2 Update von Indes vorstellen und das hat es echt in sich. Also ich habe eben mal einfach so reingeguckt und dachte so zuerst so, ja, sieht gut aus natürlich, aber so viel ist ja gar nicht geändert. Also es war mein erster Eindruck im Spiel, aber äh, wenn man dann genauer hinschaut, sieht man echt, was alles geändert wurde und äh, ich habe mir dann nachher auch nochmal diesen Changelog log vom ähm, Entwickler angeschaut, den gucken wir uns gleich mal kurz an. Und äh, ja, da wird auch noch mal einiges erklärt und gezeigt. Und äh, als erstes ist mir aufgefallen, dass es so ein, so ein Nebelschleier die ganze Zeit da äh, in, der, in der Luft schwebt. Das sieht echt cool aus. Die, die Weitsicht, was man schon äh, in den Newsendungen gesehen hat, was ich vorgestellt habe von den Gebäuden. Also äh, die ist echt enorm. Also man sieht weit entfernte Gebäude noch, äh, wo man irgendwann noch hinkommt. Und vorher sah man da ist echt nichts, weil halt äh, die Weitsicht ja, gespart werden musste, also Grafikpower musste gespart werden. Und ich freue mich echt, dass Entwickler jetzt hingehen und äh, die Quest 2 Power auch nutzen wollen und da immer weiter jetzt Updates raushauen für die Quest 2. Freut mich und äh, das können einige Spiele gebrauchen, weil was nutzt uns eine 3090-Grafikkarte, äh, wenn man dann ein Spiel von 2005 spielt und die Grafikpower nicht nutzt. Ne? Von daher... Bin ich froh, dass jetzt Updates rauskommen für die, für die ganzen Spiele. Und äh, ja, da können wir uns echt freuen. Und äh, Indes macht echt, ist sowieso einer meiner Lieblingsspiele, mein, ein, ein Must-Have-Titel. Und äh, das macht auf der Quest 2 enorm Spaß, weil man halt auch kein Kabel hat. Man kann sich die ganze Zeit hin und her drehen. Was ein bisschen negativ auffällt, äh, ist aber Quest bedingt das äh, Aiming mit dem mit dem Bogen, wenn man zu so weit nach da zieht, äh, dass, das, ja, dass der Controller dann irgendwie weg ist. Und äh, ja, man kann, muss halt anders zielen, als wenn man mit einem PC VR-Brille zockt, äh, die Lighthouse hat, wie ich mit der Wolf Index. Das ist halt ein ganz anderes Feeling. Ne? Aber ähm, das erstmal so am Rande, weil wir kommen ja zum Quest-2-Update. Und jetzt schauen wir uns das, ähm, ja, das, das PDF-Dokument mal an. Vom Entwickler. So, hier haben wir das Dokument und äh, ja, hier wird auch noch mal kurz gezeigt. Das habe ich schon mal gezeigt in der News-Sendung, aber äh, hier sehen wir einmal die die Weitsicht, die bei der Quest nicht vorhanden war oder nicht wirklich vorhanden. Da sieht man natürlich so den kleinen Turm noch im Hintergrund und äh, ja, hier sehen wir die wirkliche Weitsicht und das Gebäude da hinten und das, das ist ziemlich weit weg und das ist jetzt noch sichtbar und man sieht auch hier diese ganz feinen Nebelschleier. Das ist nicht einfach so. Äh, sag ich mal, ein PNG reingeschmissen, sondern das ist wirklich berechneter Nebel. Und äh, hier steht auch New Fog Effect, another exciting thing, and visually my favorite is a new volumetric Multilayered custom fog. Und äh, das sieht echt cool aus macht viel her im Spiel. Und äh, das ist mir im Spiel dann nachher auch noch aufgefallen. Äh, hier die Figürchen, die Engelsfigürchen, die fehlen in der Quest 1 Version und hier sind sie dann vorhanden da gehe ich auch im, im Spiel nochmal kurz drauf ein und ähm ja hier sehen wir einige Sachen noch oder wird geschrieben ne? Wolkenschatten Scrolling Cloud Shadow Effect So the clouds now cast a not noticeable shadow when above Okay, wenn man wirklich Wolken über sich hat dann werfen die auch einen, einen feinen Schatten ist mir jetzt nicht so aufgefallen aber hat man wohl Neuer äh, schnee Schneelook, also eine andere Textur für den Schnee wahrscheinlich. Und ein ja, New Snow Shader. Texturfilter ist, ist ein anderer jetzt. Und es, es, sieht einfach, es sieht einfach besser aus. Also wenn man mit der Quest jetzt drin ist, es, es sieht einfach fantastisch aus, wenn man, wenn man damit spielt. Und das ist eigentlich das, das Wichtigste. Es sieht genial aus. Wir haben echt Änderungen. und äh, ja, wenn man hier diese ganz feinen Sachen sieht. Nebel, die Wolken, was jetzt alles besser aussieht. Und hier hat man einfach nur so eine weiße Matsche. Ja, dann, dann weiß man, was ich meine. Also es lohnt sich definitiv, äh, Indes mit der Quest 2 zu zocken. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins Gameplay. Und dann könnt ihr euch das im Gameplay auch mal anschauen. Viel Spaß. So Leute, ich durfte mir das Update für die Quest 2 von Indes Unchained vorab anschauen. Und äh, ja, also ich muss sagen, vom ersten Blick her sieht es auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Ich habe es natürlich jetzt nicht mehr so ganz vor Augen, aber das sieht alles so, ja, von den Texturen viel besser aus. Alles, was weiter weg ist, ist jetzt auch noch sichtbar. Gehen wir jetzt einfach mal hier rein, schauen wir uns das mal an. Ja, auch das mit dem Nebel, das sieht viel viel besser aus jetzt. Ja, alles was weiter weg war, ist, ist sichtbar. Also man sieht halt viel mehr Details. auch ne? oh, da oben. Da oben könnte man die überraschen hier, die zwei, die zwei Blösen oben. der auch noch mal geportet. Ah, macht, macht einen echt guten Eindruck, muss ich sagen. Wow. Na, wir müssen mal kurz weg hier. Man muss natürlich sagen, wenn man äh, das Spiel gewohnt ist, auf, auf dem PC mit Lighthouse-Stations zu spielen, mit der Wolf-Index oder so, ist das mit dem Ziel natürlich schwieriger. Aber es funktioniert schon echt gut, muss man, muss man einfach sagen. Na komm. Ah, da ist ein bisschen weggedriftet, der Controller gerade, Und wir gehen einfach näher ran, das will auch nicht funktionieren, doch jetzt. Moment nicht einfach hinter mir einer portet oder so. Das sieht auch, das sieht echt gut aus. Ist hier noch einer? Okay. Also da haben sie echt was rausgeholt, muss ich sagen. Na komm! Na komm! Ah, du hättest ruhig direkt! kaputt gehen können. Wow, der hat aber am gemacht gerade. Also viel locomotion ist hier auch noch nicht drin. Haben die aber meiner Meinung nach auch vorgehabt, noch reinzubringen. Wow! Hier hoch. Schau mal, wie weit wie weit wir hier echt gucken können. Und äh, was ich in meinem letzten Video gesagt habe, diese Figuren, die waren ja auch weg. Das habe ich in meinen News-Sendungen erwähnt. Also die haben ja super viel noch auch eingefügt, was äh, vorab. Da also. Okay, wir haben zwei Lebenspunkte noch. Ja, was vorher nicht umsetzbar war, weil jedes Objekt frisst natürlich äh, auch Ressourcen. Ne? Und äh, da mussten die bei der Quest natürlich gut abspecken. Aber trotzdem macht es mit der Quest. Jetzt auch Spaß, also wenn, wenn man es nicht anders kennt, ähm, ja, ja, ah, okay, wusste ich noch gar nicht, dass es das so geht. Kann man uns Geld angucken und äh, Punkte, glaube ich. Ja, wenn man es nicht anders kennt, dann äh, ist man auch mit, mit der Quest-Version zufrieden. Ne? Wenn man diese jetzt kennt und dann wieder zurückgeht, ist natürlich was anderes, aber ja, macht schon, macht schon mehr her. Már jött. <laughs> Ich meine auch, dass die Fenster nicht so wirklich so klar aussahen. Oh, ein bisschen, bisschen zeige ich euch aber. Boah, das war direkt ein Headshot. Das kann man hier nochmal den nehmen, Eispfeil, kann man den auch nochmal checken. Oh. Na komm! <lacht> oh, Okay, down! <lacht> ja Leute, es sollte jetzt auch nur eine kleine... Ja, ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie es jetzt aussieht und äh, ich finde, es macht einiges her und... Äh, also was heißt einiges her? Aber es macht viel, viel mehr her als die Quest-Version und sieht mit der Quest 2 echt echt fantastisch aus und äh, ja, ich bin echt echt begeistert und äh, ich werde es jetzt mit Sicherheit auch häufiger mal spielen, denn äh, Indes ist einfach ein mega geiles Game, kann man kann man nicht anders sagen, sollte jeder gespielte oder, oder jeder VR-Fan, jeder VR-Besitzer VR sollte Indes in seiner Bibliothek haben, es ist ein absoluter Must-Have-Titel. Ja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck vom, von der neuen, äh, vom neuen Update verschaffen und äh, ja, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen und äh, ja, die Glocke, ne? die Glocke müsst ihr definitiv äh, drücken, <lacht> dann werdet ihr immer informiert über neue Livestreams, neue Videos und so weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.